が<笑> Mann, درستی کلام رو مطالعه بفرمایید و هموقات درستان جو بو گلی کرد جو بو گلی فالا در خسن هاتن در باز با. Rumänen in Großbritannien leben und arbeiten Ein a o r a 30 mit vell Ja, und anderen. Und zusammen It's been a tough one, right? A lot the and get a Подписал указ о ограничении на продажу туров. в Турцию. Правительство порочено заняться возобновлением чарта на zu beziehen. Brexit, die Dieser Brexit sorgt für viel Unsicherheit, Instabilität und die reale Möglichkeit, dass auch andere Länder die Europäische Union verlassen. Wenn man Teil einer Union ist, die derartige Probleme hat, wo diese Krise besteht, werden es nicht die Investoren, bis man die Stabilität und Vorhersehbarkeit der Europäischen Union erzählt, zweimal überlegen, bevor sie in ein EU-Mitgliedsland investieren. Welche Änderungen wird der Brexit der Inter